Vielleicht denken Sie ja auch, dass man die Farben und Strukturen für die neue Hausfassade am besten selbst plant und auswählt. Oder Sie wissen gar nicht, dass es für die individuelle Fassadengestaltung professionelle Designberatung gibt. Lassen Sie uns Ihnen zeigen, wie Sie für Ihre Fassade aus unzähligen Farb- und Kreativmöglichkeiten wählen können. Mit der Farbberatung von BauMIT. Alles, was wir von Ihnen brauchen, sind Fotos oder Pläne Ihres Hauses. Mögliche Stilrichtungen für Ihre Fassade besprechen wir zuerst. Klassisch oder zeitgemäß? Moderne Akzente oder Fensterumrandungen? Mit welchen Türen, Dachziegeln oder Terrassenböden soll Ihre Fassade harmonieren? All Ihre persönlichen Vorstellungen fließen ein. Nun wählen Sie Ihre Wunschfarbfamilie. Gerne zeigen wir Ihnen dafür, wie unterschiedliche Farben auf Fassaden wirken. Als nächstes entscheiden Sie sich für die Struktur Ihrer Fassadenoberfläche. Dabei achten wir darauf, dass sowohl Struktur als auch die Farbfamilie mit Ihren bereits ausgesuchten Außenelementen harmonieren. Erst dann wählen Sie Ihre genauen Farbtöne unter unseren unzähligen Farbnuancen aus. Unsere Beratung erleichtert Ihnen die Entscheidung. Abschließend können Sie sich noch zu kreativen Oberflächenakzenten inspirieren lassen, die Ihrer Fassade eine weitere individuelle Note verleihen. Wenige Tage nach der Farbberatung erhalten Sie unsere drei für Sie persönlich gestalteten Farbdesignentwürfe. Und wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Entscheidung, wie Ihre Traumfassade letztendlich aussehen wird.